Ich wünsche dir die Geduld der Schnecke. Die geht manche Strecke, hat ihre eigene Decke im Gepäck. Ganz gelassen schleimt sie sich durch Hecken über Straßen. Neulich hing eine im ersten Stock an der Fensterscheibe, gekommen um zu bleiben. Schnecken kommen an. Es geht nicht darum, die erste zu sein. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Geduld habt ihr nötig. Ich wünsche dir die Geduld der Schnecke.